Die drei wichtigsten Größen zur Bestimmung der Nachfragemenge sind erstens der Preis des Gutes und oder der Dienstleistung, zweitens die Preise anderer Güter, insbesondere Substitutions- und Komplementärgüter, sowie drittens das Einkommen und Vermögen der Nachfrager.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 nachfolgend als Einkommenselastizität bezeichnet. Die Formel für die indirekte Preiselastizität der Nachfrage, auch Kreuzpreiselastizität genannt, lautet wie folgt. Indirekte Preiselastizität ist gleich relative Mengenänderung des Gutes A geteilt durch relative Preisänderung des Gutes B. Alternative Formel. Indirekte Preiselastizität ist gleich prozentuale Mengenänderung des Gutes A geteilt durch die prozentuale Preisänderung des Gutes B. Umgeformt lautet die Formel Menge X1 des Gutes A minus die Ausgangsmenge X0 des Gutes A geteilt durch Preis P1 des Gutes B minus den Ausgangspreis P0 des Gutes B mal den Ausgangspreis P0 des Gutes B geteilt durch die Ausgangsmenge X0 des Gutes A. Bei der Kreuzpreiselastizität werden zwei grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Gütern unterschieden – Komplementärgüter und Substitutionsgüter. Bei Komplementärgütern wird in diesem Beispiel das Gut A als Auto und Gut B als Reifen verstanden. Komplementärgüter sind sich ergänzende Güter, die nur gleichzeitig nutzbar sind. Sinkt der Preis des Gutes A, also des Autos, so steigt sowohl die Nachfrage nach dem Gut B, als den Reifen, wie auch die Nachfrage nach dem Gut A, also nach dem Auto, an. Merke. Die indirekte Preiselastizität der Nachfrage bei Komplementärgütern trägt stets ein negatives Vorzeichen. Substitutionsgüter Bei Substitutionsgütern wird hier das Beispiel Gut A soll sein Butter, Gut B soll sein Marguerite, Margarine verwendet. Substitutionsgüter sind Güter, die sich durch andere ersetzen lassen die also austauschbar sind. Sinkt der Preis des Gutes A, also der Butter, so steigt die Nachfrage nach dem Gut B, Margarine, an. Die Nachfrage nach dem Gut A, also Butter, steigt jedoch auch an. Merke, die indirekte Preiselastizität der Nachfrage bei Substitutionsgütern trägt stets ein positives Vorzeichen.